Ja, herzlich willkommen im Raum 2 und wir hören jetzt an, ähm, äh, wir haben jetzt einen Workshop mit dem Magister Hofbauer, sofern es funktioniert, online halt, äh, vom Veritas Verlag. Ich freue mich recht und werde gleich das Wort übergeben. Ein Hinweis nur bei Fragen bitte im Chat, ich schaue äh, schau auf die Zeit und dass wir dann auch noch in fünf Minuten vor Schluss noch Zeit haben, dass wir die Fragen klären. Okay, danke. Bitte, Herr Hofer. Danke Ihnen. Äh, hallo, herzlich willkommen. Ähm, Sie haben schon angesprochen. Es äh, war geplant und soll auch werden, ein Workshop. Aber als ich das Ganze eingereicht habe, vor vielen Wochen, ähm, für die E-Education-Fachtagung, war natürlich noch gedacht, es findet in Präsenz statt, in der Messe Wien. Und äh, 50 Minuten, also dafür habe ich das Ganze eigentlich äh, geplant gehabt. Jetzt wird es sehr ambitioniert in 20 bis 25 Minuten und noch dazu äh, online das Ganze zu machen. Äh, ich möchte es aber einfach trotzdem probieren, bitte Sie aber um Nachsicht, falls es so ein bisschen hakt oder, oder knirscht. Aber probieren wir es einfach einmal. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei. Ähm, ich sage gleich dazu, das Ganze ähm, ist. Keine Präsentation, sondern alles im Live-Betrieb. Und insofern ist heute immer ein bisschen das Restrisiko. Äh, wären wir gemeinsam vor Ort gewesen, hätte ich und zwei Kolleginnen, die auch dabei sind, natürlich herumgehen können und ihnen helfen, wenn sie dann diese Aufgabe, die ich Ihnen gleich stellen werde, am Handy äh, durchführen. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie das funktioniert. Ist aber auch für mich sehr spannend. Ich lade alle Teilnehmer jetzt ein. Also diejenigen, die einen 4 school zugang haben und den auch wissen, dass sie sich auf digiforschool.at anmelden, sofern sie mitmachen möchten beim Workshop, ähm, dass sie sich anmelden und meiner Klasse beitreten. Ähm, und ich habe mir vorgenommen, trotzdem so viel äh, so viel wie möglich ähm, in der Mobilansicht herzuzeigen, weil es sie ausgeschrieben war, eben auch für Smartphones. Und ich werde immer wieder wechseln den Browser. Also in Firefox bin ich in der Lehreransicht, da bleibe ich im Breitbild und ähm, das Erstellen von Klassen und das Stellen von Aufgaben und das Durchführen ähm, der Aufgabe, das möchte ich alles in der Schülersicht herzeigen, wirklich eben in der Mobilansicht, so schaut das Ganze an. Smartphone aus, weil das war eigentlich der Hintergedanke des gesamten Workshops. Also diejenigen unter Ihnen, die gerne mitmachen möchten, und für bis zu zehn Teilnehmer habe ich äh, E-Book-Codes mit, die bitte ich, dass Sie sich am Smartphone oder ähm, in einem neuen Tab am Browser, äh, auf digifascool.at, einfach auf Klasse beitreten klicken. Das schaut in meinem Smartphone so aus. Und dann den Klassencode da jetzt eingeben. Und dazu wechsle ich wieder den anderen Browser, wechsle, äh, melde mich hier als Lehrer an. Und das Ganze äh, dreht sich um die Klasse. <lacht> da war auch die IB noch nicht abgesagt, als ich die benannt habe. Die Klasse 2A IB 2021 Englisch. Und ich zeige Ihnen jetzt einmal den Klassencode, mit dem, den kann ich eigentlich auch in den Chat kopieren, ähm, mit den können Sie sich zu dieser digitalen Klasse von mir dazu anmelden. Oder falls Sie am Smartphone äh, mitmachen, geht es natürlich auch äh, mit Scannern von diesem QR-Code. Ich lasse das jetzt vielleicht noch einige Zeit ähm, eingeblendet und hoffe, dass eben vielleicht wirklich jemand mitmachen möchte. So. Ich glaube, das passt. Ähm und nein, Stefan Schüler ist ja der Klasse früher schon beigetreten. Ich aktiviere die jetzt nur in der Liste. Und dann müsste es so bei Ihnen ausschauen, wenn Sie am Smartphone mitmachen, beziehungsweise so eben äh, am PC oder am Tablet mitgeht jetzt dieser, dieser Klasse. Und was Sie jetzt Beziehungsweise jetzt kann ich einmal nachschauen. Ähm oh ja, super. Vielen Dank. Da bin ich positiv überrascht. Es sind etliche äh, von Ihnen beigetreten. Das äh, freut mich. Diejenigen, die jetzt äh, beigetreten sind, ähm, lade ich ein, wenn Sie möchten, dass Sie jetzt das E-Book Plus freischalten zu unserem Englischlehrwerk Easy ähm, 2. Und aus dem werde ich dann in eine Aufgabe stellen. Das zeige ich noch mal ganz kurz her. Dazu einfach ähm, Sie können es direkt im Reiter E-Books machen, oder Sie klicken auf Ihre neu äh, in die neu beigetretene Klasse, sozusagen. Und im Reiter E-Books müsste es bei Ihnen eigentlich so ausschauen. Easy äh, 2. Und da steht noch nicht eingelöst. Und dann klicken Sie bitte auf Zugangscode einlösen. und jetzt wird es ein bisschen online schwierig, weil vor Ort hätte ich einfach entsprechende Ausdrucke mitgebracht und jedem, der mitmachen will, ein Blatt geben mit einem Digi-for-School-Code. Jetzt müssen wir irgendwie ähm, das diszipliniert äh, machen. Das ist jetzt eine Herausforderung. Ich gehe kurz noch einmal in die Mitgliederliste. Ich habe nämlich ähm, eben Codes da. Nur hilft mir da halt jetzt der Ausdruck nichts. Und würde Sie jetzt bitten, dass Sie vielleicht so, wie ich Sie aufrufe, ähm, das, wenn Sie möchten, einlösen. So, Moment Also, da wäre äh, die Frau Eigner, Sie wären die Erste. Ich äh, kopiere das wiederum in den Chat auch. Dann können Sie diesen Code jetzt nutzen, um das E-Book Plus freizuschalten. Nächste wäre dann, ich bin gespannt, ob das funktioniert, äh, wäre dann äh, die Frau Breyer. Das wäre dann Ihr CG4 School Code. Bei der Bir sehen Sie, da ist kein Warenhinweis noch nicht eingelöst. Also eine Kollegin von mir, die hat das schon gemacht. Das heißt, die nächste Teilnehmerin jetzt wäre die Frau Emmersberger. Wer jetzt ähm, dieser Code? Für die Frau Feisthuber. Dieser Alexandra hat schon die Frau Gom bekommt diesen Code. Der Herr Moser, das dauert jetzt natürlich alles etwas länger, als es vor Ort gedauert hätte. Das weiß ich. Passt, dann kann ich mein PDF da zumachen. Mache mach das wieder groß. Einer bitte noch bitte, äh, Stefan Schüler. Von so unten der ist dieser Schüler. Oh, okay, passt. Das ist, das ist der da. Der Stefan Schüler ist mein, äh, mit dem ich das vorzeige. Alles klar. Danke für den Hinweis. Ähm, so, ich schaue jetzt wieder in die Mitgliederliste und aktualisiere es und, ah, jetzt ist noch ein UW dazugekommen, ähm, falls der oder diejenige auch noch mitmachen möchte, kopiere ich noch einmal einen Code da hinein, so. Ähm, im wirklichen Leben ist es natürlich so, dass diese Codes auf der Rückseite der Schulbücher kleben. Also wenn Sie ein E-Book Plus bestellt haben in der Schulbuchaktion, dann ist ja hinten der digi sticker drauf. Und auf dem Sticker, also den Sticker hat man ja eh im PDF, da äh, ist eben dieser Code drauf zum Freischalten. Ja, wunderbar. Also wir haben, Sie sind beigetreten, Sie haben das Buch eingelöst. Dann kann ich jetzt als Lehrer einmal eine Aufgabe stellen und Sie schauen mir jetzt einfach dabei zu. Ich klicke in meinem digitalen Klassenzimmer auf das entsprechende E-Book Plus. Dann, lande dann im entsprechenden E-Book eben. Das ist in dem Fall Easy2 Students Kit. Ich lande automatisch auf der Seite, wo ich zuletzt drinnen war, falls ich schon eben einmal das genutzt habe. Gehe jetzt links oben auf dem Button zu den Aufgaben und Sie sehen, da ist die Klasse 2a, IB2021. An dem äh, Zeichen erkenne ich, es ist eine Digi-for-School-Klasse und ich lege jetzt eine neue Aufgabe an. Und das Startdatum muss natürlich heute sein, damit Sie es gleich machen können. Und Abgabedatum machen wir Ende November. Und jetzt hänge ich eine interaktive Übung an. Und da nehme ich jetzt die interaktive Übung Grammar zu Task 65 hinzufügen, die ist jetzt da und daraus passe ich jetzt auch den Titel äh, meiner Aufgabe. Wir bezeichnen das Ganze immer so als Aufgabencontainer. Da könnte ich jetzt noch eine Beschreibung hineinschreiben, das ich aus Zeitgründen nicht. Und der wichtige Schritt jetzt noch ist, ähm, die Zielgruppe zu definieren, also weiß ich die Aufgabe allen Schülerinnen und Schülern, oder nur Einzelnen, könnte ich auch, aber in dem Fall äh, mache ich sie natürlich für alle, und sage Fertigstellen und bekomme jetzt als Lehrer eben diese Übersicht, äh, der von mir vergebene Titel, es sind noch zwölf äh, Tage Zeit bis zum Abgabedatum, natürlich haben jetzt erst 0 von 11 abgegeben, weil sie haben sie gerade erst gekriegt, und da habe ich die Schülerliste und den Status noch nicht geöffnet. Das heißt, ich wechsle jetzt die Ansicht, bin jetzt wieder in der Schüleransicht äh, am Mobilgerät, aktualisiere das Ganze einmal und klicke jetzt in den Reiter Benachrichtigungen. Das schaut am PC so aus, also E-Books und Benachrichtigungen. Und da steht jetzt Neuaufgabe in der Klasse. Und jetzt gehe ich wieder auf die Mobilansicht. Neuaufgabe in der Klasse 2a Hallo, dann sollte da Ihr Name stehen. Die wurde eine neue Aufgabe mit dem Titel Grammar zu Task 65 bla bla bla, gestellt und der Klassenname ist ein Link. Und auf den klicken Sie bitte. Ah, ich, ich bin ja mit dem Stefan noch drinnen, der hatte das Buch nicht äh, freigeschaltet. geschaltet. So, Momentan, aber der Schorsch ist wieder. Ja. Der Georg Schüler geht auch in die Klasse und klickt da jetzt in Neuaufgabe auf den Klassenlink und wird jetzt weitergeleitet zu der Aufgabe. Und da steht dann im Grammar zu Task äh, 65 und klickt eben auf das Ordnersymbol. In der PC-Ansicht steht, glaube ich, Aufgabe öffnen. Und da ist noch einmal die Übersicht, Startdatum 18.11., Abgabedatum 30.11. Äh, unten kann er dann eine Antwort eingeben und zum Schluss abgeben. Ganz wichtig. Aber Schritt 1 ist jetzt einmal ähm, das Durchführen der Aufgabe. Und dazu klickt man da auf den Play-Button bzw. in der PC-Ansicht auf äh, Aufgabe öffnen und dann geht die in einem neuen Tab auf. Und jetzt sehe ich die Aufgabe und die ist eben Smartphone optimiert. Und also das ist jetzt der Galaxy S10 und ich sehe, die besteht aus drei Teilen und der erste Teil ist in der um, Word Pairs choose the correct sentences, also einfach um, Auswahl, bus, car, A bus is bigger than a car, that's old bike, my bike, my bike is newer than that's old bike, um, a motorbike is faster than a bi uh, bicycle und da machen wir vielleicht auch mal bewusst einen Fehler. A mouse is smaller than a fly. Und dann gehe ich auf Check. Und dann sehe ich gleich auch als Schüler mal, dass die oberen drei richtig waren. Das letzte war falsch. So ich glaube, go on. komme zur zweiten Teilübung. Anderer Übungstyp. Uh, fill the gaps. Excellent. Your idea is um, better than mine. Freddy is worse at maths than at English, Grog's tongue was shorter when he was young. My mother's hair is longer than my father's hair, and the Porsche is. Let's auch my so, check. Oben die war nur richtig, das letzte war falsch. Go on, and the letzte Teilübung. Complete the chart. Short, shorter. Aha. Good, better, bad, worse, longer, fast, faster. Dann erscheint der Button Check. Für diese Teilübung. Alles richtig, super. Und dann der Button Show Result. Und jetzt sehe ich, ich habe 15 out of 18. Sehr gut. Und jetzt ist wichtig, dass ich als Schülerin, als Schüler auf Done tippe am Smartphone. Jetzt hat sich dieser neue Tab im Browser wieder geschlossen und ich lande wieder in diesen Aufgabencontainer und ähm, kann da jetzt eine Antwort an, den, an die Lehrperson schreiben. Und, es ist ganz wichtig, nicht vergessen, unten dann auch noch auf Abgeben tippen. Am Handy. Und Sie haben es vielleicht gesehen, es hat sich da jetzt vor unseren Augen äh, geändert. Der Status zu Antwort übermittelt am 18.11. Jetzt kann ich als Schüler mir natürlich trotzdem jederzeit, ich sehe da auch den Score noch einmal, 15 von 18, auch mir selbst noch einmal das Ergebnis anschauen. Aber an sich ist der Schüler jetzt fertig. Jetzt wechsle ich wieder in die äh, Lehrersicht. Ich das vielleicht zu. Simuliere vielleicht, dass ich komme wieder neu auf die for School. Wenn der Zeitraum vorbei ist, wenn der Abgabetermin erreicht ist, ich klicke meine Klasse an, ich schaue in die Benachrichtigungen und trara, wunderbar chance äh, Es haben heute, 18.11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von Ihnen schon diese Aufgabe abgegeben. das mache ich einfach diese Nachricht auf, Schülerin Andrea Breyer hat die Aufgabe Grammar to Task 65 abgegeben, klicke auf den Klassenlink. Und jetzt muss ich das nicht für jede einzelne Schülerin machen in Digi for School, weil wenn ich da jetzt eben auf den Klassenlink klicke, komme ich ja wieder her, da direkt in den Bereich Aufgaben. Und wenn ich da jetzt auf Grammar to Task 65 klicke, sehe ich auch hier ähm, eine Schülerinnenliste, kann ich auch äh, sortieren nach Namen und da sehe ich sofort den Status ähm, ausständig abgegeben, abgegeben, noch nicht geöffnet und gleich daneben eben auch, und das ist äh, praktisch zum direkten Vergleich, in der Übersicht die erreichten Punkte. Und jetzt interessiert mich natürlich im Detail, wie jede Schülerin abgeschnitten hat und bleibe einfach bei der Frau Breyer und klicke dann auf Öffnen bin jetzt in Ihrem Aufgaben -Container. Die Frau Breyer hat mir geschrieben, erledigt. Und ich sehe auch hier schon in der Übersicht noch einmal 14 von 18, äh, ja, 77 Prozent richtig. Und kann da jetzt mit dem Button mir die Antwort ansehen. Und dann wird ein äh, automatisches, also automatisch ein PDF generiert. Sie sehen es da oben. Und dieses PDF besteht Jetzt bei dieser konkreten Übung aus vier Seiten. Das ist die Seite 1 von 4. Und die beinhaltet natürlich den Titel der Aufgabe, den ich vergeben habe, den Namen der Schülerin oder des Schülers und das Abgabedatum und eben ganz zentral, hoppla, das wird kein Pfeil mehr, das erreichte Ergebnis. Aber das habe ich in der Übersicht schon gesehen. Jetzt ist für mich natürlich interessant zu schauen, wo waren denn konkret die Fehler. Und dann sehe ich, aha, da bei der zweiten Übung, da waren äh, vier Fehler, bei der ersten und bei der, bei der dritten war alles spitze. Und dieses PDF kann ich natürlich jetzt auch wieder, äh, wie Sie es gewohnt sind oder wie Sie es kennen, da rechts. Jedes PDF natürlich kann ich ausdrucken, ich kann es downloaden und mir einfach an, äh, aufheben und auch zur Bewertung oder so äh, verwenden. Und wenn ich das wieder schließe, bin ich wieder im Aufgabencontainer und ähm, schreibe jetzt einen Kommentar an die Schülerin und schreibe weiter so und sage so annehmen. Und dann ändert sich der Status auf, bei der Frau Breyer auf angenommen. Und genauso könnte ich es mir jetzt anschauen, wobei es eigentlich überflüssig ist bei 18 von 18. Und so könnte ich das eben jetzt für alle Schülerinnen und Schüler machen. Genau, da sehe ich diesen einen Fehler, der da passiert ist. Um. Und das war es eigentlich. Und ich bin froh, das bin ich sogar noch relativ gut in der Zeit. Ja, super. Vielen Dank, Sie Weil das ist nämlich da eine Frage, jetzt kommen wir zur zweiten Übung, ob man da bereits gesetzte Buchstaben ändern kann von der ja. Frau Breyer. Es ist das Problem nur, damit ich das noch einmal zeigen kann. Na doch, müsste eigentlich gehen. Ähm, zu Task 65. Dazu geht es jetzt einfach ins äh, E-Book. Ich bin jetzt wieder als Schüler drinnen, da kann ich nämlich die gleiche Übung noch einmal herzeigen. Ähm, Im konkreten Fall muss ich dazu in den Übungsblock gehen, in den Easypad. Und gehe da zu den Übungen, also der Sinn natürlich von E-Book und E-Book Plus ist ja der, dass die Schülerinnen Zugriff aufs gesamte E-Book haben logischerweise und die interaktiven Übungen äh, sind ja nur ein Teil davon, aber ich wollte eben konkret das herzeigen in der Kombination eben mit dem immer noch relativ neuen digitalen Klassenzimmer von, von digi for school und da möchte ich vielleicht, weil es ganz frisch ist, aufgrund der Lockdowns, so wir auch beschlossen, jetzt wäre das Verlag, nächsten Donnerstag, 25. November, ein zusätzliches Webinar anzubieten zu genau dem Thema, wo auch das wiederum vorkommen wird. Also falls äh, jemand vielleicht da teilnehmen möchte, einfach wäre das AT bei den Veranstaltungen, kann man sich auch äh, für dieses Webinar anmelden und jetzt mache ich schon die erste und komme jetzt zur zweiten um das herzuzeigen wenn ich da jetzt einfach reinklick kann ich durch wieder raufklicken auf die buchstaben ähm, das wieder runter schicken und dann einfach wieder neu beginnen und wenn ich mit allem da jetzt dann habe ah, da hätte das O hingehört klicke ich drauf dann war das wieder nach unten Gibt es sonst was, was ich konkret herzeigen soll, noch in den Systemen? oder Ich habe zu Beginn schon oben eben eine Landingpage ähm, ähm, in den Chat geschrieben, das wäre eben auf Veritas AT digitale Lernwelt und dann auf digitales Klassenzimmer. Da gibt ein Erklärvideo, das genau das zeigt, was wir gerade live gemacht haben und bin begeistert, wie gut das funktioniert hat. Und es gibt auch äh, eine Checkliste für Lehrerinnen, die zeige ich jetzt kurz her, die können Sie sich natürlich da downloaden und ausdrucken, wo Schritt für Schritt und auch mit einer Spalte zum Abhaken äh, steht, wie das funktioniert. Vorbereitung ist natürlich nur einmalig, dass man eine Klasse anlegt und das E-Book Plus hinzufügt und das Aufgabestellen, das ist dann natürlich mehrschrittig. Und da ist Schritt für Schritt genau das, was ich gerade gemacht habe, äh, beschrieben. Dann käme natürlich die Checkliste für die Schüler dazwischen. Wie können die die Aufgabe, eben die Gestellte durchführen, eben auf den Klassenlink klicken und so, die einzelnen Schritte. Und dann geht es eben wieder weiter äh, beim Lehrer. So, jetzt habe ich die Zoom-Leiste ist mir da gerade im Weg, so, Checkliste, Aufgaben. Dann geht es eben weiter, die Schritte zum Aufgaben kontrollieren. Also auf dieser Seite wäre das slash digitales Klassenzimmer sind diese Checklisten bei der zum digitalen Klassenzimmer und eben auch äh, ein Erklärvideo, wo genau das zu sehen ist, was wir gerade live gemacht haben. Mhm. Ist sicher total hilfreich. Vor allem diese Checkliste, glaube ich, ist für das erste Mal ein super Leitfaden. Am ersten, zweiten Mal ist das <lacht> sicher super. Wenn man es da zweimal gemacht mhm. hat, dann, dann braucht man es nicht mehr. Aber da haben wir schon mehrfach die Rückmeldung gekriegt, dass das wirklich sehr äh, brauchbar ist. Ja. ja, das kann ich mir auch vorstellen. Könnten Sie bitte nur den Link jetzt zu dem Webinar äh, es, irgendwo posten? Ja, ich kann nur herzeigen, wo Sie es finden, weil. Lockdown, äh, Oberösterreich, ja. Salzburg ist ja erst heute ausgerufen worden. Ja. <lacht> erst heute Nachmittag, haben wir im, im Verlag beschlossen, wir machen zusätzliche Webinare. Aber ich kann Ihnen zeigen, wo Sie es dann finden. Nämlich auch wieder sat also einfach die Startseite. Und dann ist links eh gleich als erstes Veranstaltungen ja. und Webinare. Und das sind halt jetzt die, die nächsten, also ja, nächste Woche haben wir 23. und 24. und da wird dann hineinkommen, soweit man es angeklickt haben, für den 25. Das, was Sie jetzt gemacht haben für Sekundarstufe 1 und 2 und für den 1. Dezember für die Volksschule. Super, okay. Ja, herzlichen Dank. Eins, vielleicht noch als letztes. Uh, unten gibt es die Seite Team. Uh, auf der wäre das Seite, wenn jemand ganz konkrete Fragen noch haben sollte an mich, finden Sie mich, wenn es bei Team einfach noch Hofbau suchen Sie sind da auch meine uh, Kontaktdaten drinnen, dann können Sie mich natürlich auch gerne kontaktieren, vielleicht gleich dazu sagen, dass Sie bei dem Workshop da dabei waren, bei der Fachtagung und dann äh, reden wir uns alles Weitere aus. Super, vielen Dank für den Beitrag und für das äh, flexible, für die flexible Gestaltung. Ich bin, danke, ich bin sehr froh, dass es tatsächlich so gut geklappt hat. Ich war ein ja, aufgeregt. also ich denke, dass das das hätte nicht besser laufen können. Ja, wirklich. Und auch vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dabei waren. Also, ich hoffe, Sie haben das jetzt auch gesehen, wie, wie das funktioniert. Das wäre dann der Sinn des Ganzen gewesen. Vielen Dank. Ja, super. Vielen Dank. Und wir, bei uns geht es weiter im Raum 2 dann um 35 mit der Frau Magister Wiesenhofer zum multimedialen Storytelling. Genau. Und bis dahin. Eine schöne Pause.